Hallo zusammen, ich bin Mihailo und bin im dritten Lehrjahr als Automatiker. Und ich bin Marvin und bin im ersten Lehrjahr. Und heute zeigen wir euch, was wir so machen. Hier bei der GIMI machst du praktisch alles. Unter anderem pneumatische, mechanische und elektrische Sachen. Wir möchten hier auch Schaltschränke verraten, löten oder auch programmieren. Ich bin der Justi auf die Lehrstelle gekommen. Da habe ich recherchiert und mir hat gefallen, was sie hier machen. Hier bei der GEMI machen sie Kunststoffventile. Das ist ein bisschen speziell und kommt eigentlich nicht so oft vor. Wir lernen die bei der GEMI, verstehen die super. Voraussetzungen für den Beruf sind vor allem, dass man Freude an der Technik hat, gut in Mathe und Physik ist, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat und gerne im Team zusammenarbeiten. Ich habe mich für den Lehrberuf entschieden, weil ich nicht den ganzen Tag immer am Computer sitzen wollte und ich hatte erst schon immer gerne Elektrotechnik Das war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr Interesse habt, dann bewerbt euch doch bei uns.